So, ja, äh, ich zeige Ihnen dann auch ein paar Folien und nicht nur diese Eingangsfolie. Naja. So ist das. Er hat mich nur anmoderiert, weil er Angst hat, dass ich zu lange rede. Aber ich hoffe, Ihnen versprechen zu können, dass das dann schon passen wird. Ja, E-Learning ist ein Begriff, vielleicht sprechen wir tatsächlich in zehn Jahren gar nicht mehr darüber. Vielleicht sagen wir, sprechen wir dann über Digitalisierung der Lehre. Oder teilweise ja heute schon. Ich denke mal, das steht an. Und was ich Ihnen liefern will, äh, ist einfach mal ein, ein Blick auf die Projekte von Studium Digitale aus 2015. Und eigentlich für mich beeindruckend, selbst für mich beeindruckend war, dass ich erstens gar nicht alle Projekte kannte. Ich habe gestern noch welche kennengelernt, äh, total verrückt. Das, das Zweite ist, dass es tatsächlich so viele und so unterschiedliche Sachen sind. Warum geht das jetzt nicht? Weil da irgendwas im Hintergrund noch läuft. Ach ne, geht ja. Okay. Er zeigt es mir nur hier nicht richtig an. Gut, aber ich will einen ganz kleinen Rückblick machen. Und dem wirklich ganz kurz. 2004, 2005 habe ich mit Claudia Bremer zusammen einen Antrag geschrieben beim BMBF. Und äh, der hieß Mega Digitale. Mega war nicht Größenwahnsinnig, sondern stand für mediengestütztes Arbeiten. Äh, gut, ne? Äh, und das war ein Projekt, und das lief drei Jahre, und wir waren da, ich würde sagen, vergleichsweise erfolgreich. Und wir haben mit diesem Projekt damals 1,7 Millionen Euro eingeworben. Jetzt muss es aber irgendwie weitergehen, Na, das tut doch nicht. Also da muss ich doch noch mal was dran machen. Aber das ist schon irgendwie merkwürdig. Okay, wir hatten ein Projekt für drei Jahre, 1,7 Millionen äh, Euro. Und wir wollten einen kleinen Tanker, nämlich diese Universität, die mehr als eine Milliarde Euro Umsatz hatte, in, in drei Jahren zumindest. Und das war gar nicht so ganz einfach, Und, äh, aber das war die Situation. Und wir haben uns entschlossen, äh, das meiste Geld in die Fachbereiche zu geben. Da kommen wir gleich noch drauf. Äh, das heißt, wir haben alle Fachbereiche aufgefordert, Fachbereichskonzepte zu entwickeln. Wir haben es sogar zur Pflicht gemacht. Willst du Geld, musst du ein Konzept abliefern. Und das haben alle wahrgenommen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit, die wir nicht erwartet hatten, äh, hinter Geld sind sie alle her. Und es sind tolle Konzepte herausgekommen, manche tragen bis heute, manche sind überarbeitet, aber das reichte uns nicht. Wir haben auch zentrale strategische Komponenten dazugefügt. Das sind einmal die E-Learning-Förderfonds äh, und das sind zum anderen äh, eine Servicestruktur, eine Beratungsstruktur und auch in Teilen Infrastrukturansätze. Äh, und das zusammen hat schlicht und einfach Funktioniert. Das ist irgendwie. Oh. Ne, das nicht. Also irgendwas ist faul. Nee, ich schalte das andere mal ab. Entschuldigung, das. Jetzt wollen wir mal gucken, ob es jetzt geht. Oder liegt es daran, dass ich hier drücken soll? Oder der Cursor muss da sein. Mach nochmal. Also das habe ich noch nie. Ich habe schon viel erlebt. In Ja, die anderen schließen. Äh Schließt mal die. Das, das ist wahrscheinlich das, was stört. Ja, so. ja ich glaube, jetzt geht es. Jetzt geht es besser. Jetzt geht's. Habt ihr ja alle schon gesehen? Kann ich weitermachen? Sorry. Und das schneiden wir dann raus. Wiederholung ist didaktisch ja auch manchmal sinnvoll, äh, obwohl nicht sehr effizient. Hier waren wir in etwa. Äh, gut, unsere Grundsatzentscheidung war absolut richtig. Wir haben nämlich 60% Prozent der Fördermittel äh, damals in die Fachbereiche gegeben. Das war eine ganze Menge Geld, äh, aber wir waren da so erfolgreich mit, dass wir schon 2007, also nach zwei Jahren, alle Fachbereiche an Bord hatten, auch die Juristen, äh, wo ich sehr stolz drauf war, äh, weil das nämlich deutschlandweit überhaupt nicht selbstverständlich war. Und äh, das war vielleicht auch ein Element, äh, dass wir dann den Medida Prix gewonnen haben, das war damals der größte Medienpreis in, in Deutschland, Er war ausgestattet mit 100.000 Euro Preisgeld, Gerade in der Wissenschaft durchaus namhaft. Und da haben wir wieder etwas Verrücktes gemacht, was eigentlich gar nicht ging. Wir haben nämlich dieses Geld komplett für studentische Projekte ausgegeben. Das heißt, Studenten konnten sich bewerben. Wir haben damals kreiert dieses, Pro dieses Konzept Self, also studentische E-Learning-Projekte. Und das läuft bis heute. Und aus vielen Gründen komme ich gleich noch drauf. Wir haben eingeführt die Student Consultants, das sind Studierende, die besonders trainiert sind und die man sich als Consulting in seine Arbeitsgruppe holen kann und so weiter und so weiter. Damals ist das Online Self-Assessment entstanden, nicht in der Form, so wie es heute ist. Das hat Look sehr, sehr gut weitergeführt und die Fachbereiche vor allen Dingen. Damals ist die Lehrveranstaltungsevaluation äh, erstmalig gemacht worden, die jetzt revisioniert wird, Gott sei Dank, alles prima. Und äh, ab Wintersemester äh, 10/11 gab es dann auch E-Lectures. Äh, das war so im Ausgang des Projektes noch. Das Projekt lief ja nur bis 9. Das, was wir dann zusammen mit dem HRZ gemacht haben. Wenn Sie sich nur eine Zahl merken, dann merken Sie sich, dass wir inzwischen 15.000 Stunden an Vorlesungen aufgezeichnet haben und äh, die im Prinzip zur Verfügung stehen. Es sind wirklich echte Schätzchen dabei, aber darüber reden wir jetzt heute mal nicht. Äh, okay, da ist wieder irgendwas faul. Aber das liegt jetzt, also es <lacht> ist blamabel, ne? aber äh, irgendwie doch schön. Äh, Wir haben verschiedene Bereiche und die wollte ich Ihnen eigentlich vorstellen. Und einer der Bereiche ist die Mediendidaktik. Und die Mediendidaktik macht sehr viel, unter anderem eine Workshop-Reihe, an der hier Mitglieder der Universität quasi für sehr, sehr günstige Kosten, ich glaube 15 Euro immer noch pro äh, Seminar, teilnehmen können. Das ersetzt gerade den getrunkenen Kaffee und die Kekse, die typischerweise äh, gegessen werden, und das Obst, was auch noch rumsteht. Äh, allerdings, äh, andere müssen inzwischen dafür bezahlen, die Teilnehmer externe. Und da komme ich gleich drauf, da haben wir nämlich die Preise im letzten Jahr verdoppelt. Und wir hatten schon Angst, dass die Externen dann wegbleiben. Das ist aber nicht der Fall, da kommen wir gleich drauf. Die Workshop-Reihe hat aber sehr viele neue Themen auch gebracht, gerade in 2015. Zum Beispiel der Workshop über Erklärvideos hatte eine Riesenresonanz und dasselbe gilt für äh, Audience-Response-Systeme, die wir auch zur Verfügung stellen aber auch neue Formate wurden eingeführt. Diese neuen Formate äh, nutzen zum Beispiel im Virtual Classroom innerhalb der, äh, also für die Teilnehmer selbst, nicht nur darüber hören, was geht, sondern auch erleben und erfahren, ist das Motto. Äh, und wir haben eben den Online-Anteil in verschiedenen Workshops erhöht. Das ist übrigens dann äh, die die Teilnehmerzahlen, die wir haben, Sie sehen 2014, 2015, das sind Köpfe, das sind nicht die teilgenommenen Seminare, die liegen um etwa Faktor 5 höher. Und Sie sehen, wir adressieren viele, also nicht nur die GU mit um die 40% Prozent der Teilnehmer, aber eben auch hessische Hochschulen, andere sind wir durchaus stolz darüber drauf, dass die, Kolleginnen und Kollegen hier zu uns kommen, um äh, da eine Einführung zu erhalten. Aber auch hessische Schulen äh, und eben auch sonstige. Und die sonstige sind auch viele Industrieunternehmen und Leute aus Industrieunternehmen, aus Verwaltungen, äh, die bei uns teilnehmen. Und die müssen jetzt durchaus, wie gesagt, äh, 100% mehr bezahlen. Aber, wie die Zahlen zeigen, hat das nicht zur Abschreckung geführt. Also das war im Rahmen der Vollkostenrechnung nötig, dass wir das machten. Es gibt weitere Angebote aus dieser Gruppe, die sich jetzt auch an Studierende richten. Also gerade im Kontext Schlüsselqualifikationen machen wir relativ viel. Wir machen eine Veranstaltung zu Cloud-Tools, Erklärvideos mit Mobilgeräten, also ganz einfach aufgezeichnet. Audio, äh, Audience-Response-System, Umfragetools und, und Prezi. Äh, wir machen einen speziellen Workshop zum Beispiel für Bibliothekarinnen äh, in Kooperation mit der UB. Äh, aber wir verkaufen auch unser Know-how nach außen. Das soll nicht äh, unterschlagen werden. Wir müssen den Württembergern ja mal sehen zeigen, wie äh, E-Learning geht. Sie alle oder die Hochschule, die von der Goethe-Universität, aber alle tatsächlich sind eingeladen, an den Terminen der Multimedia-Werkstatt teilzunehmen. Das ist gedacht als Hands-on zu bestimmten Tools. Also wieder, Sie sehen hier die Themen von Audience-Response-Systemen bis hin zum Spicken 2.0. Denn tatsächlich hat die Technologie ja nicht nur das Förderliche, vereinfacht und verbessert, sondern auch die nicht so ganz gern gesehenen Aktivitäten. Es ist vollkommen klar, dass zumindest in meinen Klausuren sind Armbanduhren nicht mehr zugelassen. Es geht einfach nicht mehr. Was damit anzustellen ist, ist unendlich. Und äh, ich kann das gar nicht kontrollieren, ich darf den Teilnehmern die Uhren nicht wegnehmen, ich möchte aber auch nicht 200 Uhren vorne oder 500 Uhren vorne auf dem Tisch liegen haben. Ähm, also schlicht und einfach, sie sind verboten und äh, das ist eine Möglichkeit, äh, um das zu machen. Nicht die, es gehört noch viel mehr dazu. Äh, all diese Sachen oder viele dieser Sachen sind aufgezeichnet und ich würde Ihnen empfehlen, äh, sich das durchaus mal anzuschauen oder im nächsten Jahr vorbeizukommen. Das Programm erscheint dann äh, wieder im Januar. Frau Brühl sagte es schon, ja, es ist ganz wichtig, dass wir uns auch um die Ausbildung von Tutoren kümmern. Äh, und äh, das macht vor allen Dingen Bettina Kühn, oder sie organisiert das, aber sie ist irgendwo geschäftig unterwegs, nehme ich an, äh, Insgesamt haben wir in 2015 45 Tutorentrainings abgehalten. Das sind immer ganz Trainings oder in der Regel ganz Trainings. Und insgesamt gab es 375 Teilnahmen. Und auch die Studierenden schätzen das, weil das ist eine freiwillige Geschichte, ein Zertifikat zu erwerben. Und Sie sehen, dass immerhin 80... Studierende dieses Zertifikat erfahren haben. Uns freut es natürlich, dass äh, die Nachfrage, gerade bei den äh, Vertiefungstrainings eben stark im E-Learning-Bereich liegen, also auch die Tutoren nehmen es wahr, äh, dass man da mit E-Learning einiges machen kann. Und auch, keine, keine Frage, gerade auch die Diversitätsprobleme werden mehr und mehr adressiert. Das ist E-Learning-Förderung, das steht hier an dieser Stelle, weil das eben auch von diesem Bereich äh, organisiert wird. Wir haben es letztes Jahr oder dieses Jahr unter das Motto gestellt, Geld sucht Ideen und wir haben tatsächlich die Ideen bekommen. Sie sehen, es ist tatsächlich kompetitiv. Äh, äh, interessant ist, wenn man sich das anschaut, dass die studentischen Projekte diesmal in Mittel größer sind als die, Vorschläge, die wir aus der Mitarbeiterschaft und der, von den Lehrenden erhalten haben. Aber äh, es ist in Ordnung, die Qualität entscheidet und nicht die Höhe, äh, sofern wir es finanzieren können. Sie haben schon mitbekommen, wir gehen aber auch nach außen und das ist eben wichtig äh, mit vielen Veranstaltungen und ich würde mich freuen, wenn ich die eine oder den anderen äh, auf der LearnTech äh, begrüßen könnte, dieses Jahr, also nächstes Jahr 2016, Ende Januar. Ist die LearnTech vom 26. bis 28. Januar und äh, Studium Digitale wird da unter anderem vertreten sein und auch die Goethe Universität repräsentieren. Also äh, LearnTech ist ja, eine E-Learning-Messe oder die E-Learning-Messe neben Online Educa, die mehr international ist in, im deutschen Raum. So. Und das ist jetzt etwas, was sehr, sehr dumm ist, ich weiß nicht, aber die, offensichtlich sind die Folien ausgeblendet. Das sind jeweils die Übersichtsfolien zu den Bereichen. Und ich will jetzt hier nicht lange rumprobieren, sondern komme zu dem nächsten Bereich, der heißt eben Evaluation. Und ein Teil der Evaluation ist die Lehrveranstaltungsevaluation. Und Sie sehen, die Folien, die ich wirklich originär gemacht habe und neu gemacht habe, die sind da. Und die Folien, die alt sind, sind irgendwo versteckt. Äh, Lehrveranstaltungsevaluation, ich sagte ja schon, haben wir 2007 begonnen im Rahmen von äh, Mega Digitale. Und traditionell gibt es da zwölf Kernfragen. Äh, zur Lehre für jede Veranstaltung mit ein paar zusätzlichen demografischen Daten, eigene Zusatzfragen kann jeder oder konnte jeder machen und es gibt offene Fragen, äh, die man verantworten kann oder was man sonst noch dazu sagen wollte. Äh, die Regelungen waren die, Lehrende wählen zwei Veranstaltungen pro Semester aus und das Ergebnis war dann schon, dass wir rund 70.000 Fragebögen pro Semester das war eine Evaluation auf Papier mit dem System EFASYS. Äh, nicht das Geld ist das Entscheidende, sondern eben auch im Wesentlichen die Geschwindigkeit, mit der man es umsetzen kann, also wie schnell man Response bekommt, äh, führte dazu, dass wir zusammen mit LUC, also dem, der Stabstelle für Lehre und Qualitätssicherung, da Frau Brothecker und anderen zusammen jetzt pilotartig erstmal ein Baukastensystem zusammengestellt haben, das auch mehrere Dimensionen abdeckt äh, für die Statistiker, wo auch demografische Daten abgefragt werden, aber als, und das kann man jetzt nur als Pilot sehen, zusätzlich eben Basisfragebögen, äh, also zu den Basisfragebögen äh, 16 optionale Zusatzfragebögen ausgewählt werden können. Das wollen wir auf Dauer so gar nicht haben, sondern wir wollen äh, halt mal schauen, wie diese Optionen angeschaut wurden. Das war eine Entscheidung der Kommission damals. Und interessant ist durchaus, dass es drei Pilotfachbereiche aktuell gibt. Auch diese Woche und letzte Woche und diese Woche laufen die Evaluationen äh, sehr erfolgreich, kann man schon sagen. Also von der Technik her kein wirkliches Problem in den Fachbereichen fünf den Fachbereich 10 und Fachbereich 14. Also Sie sehen einen Querschnitt durch die Universität, die sich dazu bereit erklärt haben. Und die machen auch eine Vollerhebung. Das wird dann evaluiert und im Laufe des nächsten Jahres wird das, ich hoffe, auf ein vernünftiges Maß zurecht, zurecht, äh, zurückgestutzt. Äh, so ist das schon äh, sehr, sehr viel. Die Abstimmung erfolgt dann online in Präsenz. Was heißt das? Die Studierenden bekommen einen URL oder einen QR-Code, den sie abfotografieren können und äh, sind dann auf einem Online-Portal, bei dem sie den Fragebogen ausfüllen können. Der ist aber nur zugänglich, diese zwei Stunden, die der Veranstalter angegeben hat, in der er die äh, Abstimmung machen will. Weil natürlich wollen wir nicht, dass äh, nach der Präsenzsitzung, irgendwo zu Hause jemand sitzt und sagt, wie viele Fragebögen schaffe ich jetzt, pro Stunde auszufüllen. Bisher keine besonderen Auffälligkeiten, aber wir werden schauen, wie wir, das, wie wir das in Zukunft regeln. Einige Lehrende, und das ist auch vollkommen in Ordnung, haben schon gesagt, aber es muss die Möglichkeit zum Papierfragebogen bleiben. Uns ist das egal, wir werden da entsprechende Verfahren für abstimmen. Und noch eins, eine Aktivität, auch darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen, das ist, sind die E-Prüfungen. Das ist erst etwas relativ Neues, aber seit dem Wintersemester 12, 13 ist es uns stark aufgefallen, dass immer mehr Lehrende fragten, halt, können wir nicht irgendwie Unterstützungen haben für elektronische Prüfungen. Das ging damals mit unserem System auch schon, mit efasys, aber das war nicht perfekt. Und entsprechend haben wir dann geschaut, was man machen kann und haben beim HMWK einen Antrag gestellt, der erfolgreich war und jetzt ausläuft, aber es gibt Signale aus dem Präsidium, dass Sie das weiter fördern werden, um E-Prüfungen einzuführen. E-Prüfungen sind im Grunde genommen Multiple-Choice-Prüfungen, die man dann elektronisch auswerten kann. Es gibt zwei Verfahren. Das eine sind Scannerklausuren. Da werden die Fragen ausgedruckt auf einem Papier und man kreuzt an und das wird eingelesen und dann ausgewertet. Also Auswertezeit je nach Anzahl, aber im Stundenbereich, im wenigen Stundenbereich. Und das andere ist auch das, ist möglich, das betreut allerdings das HRZ, das voll elektronisch zu machen. Wir kommen noch gleich auf die Unterschiede. Äh, für alle Verfahren gilt grundsätzlich eine deutliche Zeitersparnis bei der Korrektur. Äh, Sie können leicht Klausurvarianten entstehen, äh, Klausurvarianten sodass das äh, quasi unmöglich ist. Man müsste schon genau vergleichen, welche Frage wird denn da gerade äh, bearbeitet. Äh, schnelle Bekanntgabe der Ergebnisse gilt überall. Hohe Auswerte, Objektivität, machen wir uns gar nichts vor. Wenn wir fünf Stunden Klausuren korrigiert haben, korrigieren wir anders, als wenn wir es am Anfang machen, am Ende anders als am Anfang. Und wir haben auch die Möglichkeit, einen Aufgabenpool dann wirklich zusammenzustellen, also über Jahre anzustrengen, der auch analysiert wird und dessen Qualität dann begutachtet wird. Im Ganzen haben wir aktuell an der Universität 63 Nutzerinnen dieses Systems aus zehn Fachbereichen. Sie sehen hier die Verteilung. Kein Wunder, dass der Fachbereich 16, die Mediziner, sehr stark vertreten ist, weil auch deren Staatsexamensprüfungen sind ja äh, im Multiple-Choice-Verfahren. Ähm, insofern gut nachvollziehbar. Sie sehen aber auch andere Fachbereiche, die hier aktiv sind. Fachbereich 2 ist die große blaue Scheibe, falls Sie das nicht lesen können. Fachbereich 3, 4, 5 und so weiter sind auch vertreten, 10, 11 und 14. Äh, das sind nur die Auswertungen vom August 2014 bis Juli 2015, also genau eine Jahresscheibe. Und da haben wir insgesamt 12.230 Einzelprüfungen gemacht. Im Ganzen, in den zwei Jahren jetzt, wir hatten natürlich erst eine Anlaufphase, schon über 21.000. Jetzt überlegen Sie sich mal, zur Korrektur einer solchen Klausur eine Viertelstunde Zeitaufwand. Dann sind das alleine, was hier repräsentiert sind, mehr als zwei volle Personenjahre. Okay. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter, natürlich in Fachbereichen verteilt, die nichts anderes machen würden, als Klausuren korrigieren. Und wenn das so viel ist, ja, ich denke mal, dann lohnt es sich zumindest genau darauf zu schauen, was möglich ist in diesem Bereich. Und das haben die Kollegen gemacht. Also kennzeichnend für uns, das, was wir betreuen und wofür diese Zahlen standen, waren das Ausdrucken auf Papier, also die sogenannten Scanner-Klausuren, Wir haben unterschiedliche Fragetypen. Es ist vorteilhaft für uns in der Universität, eben auch für Sie. Wir haben im Ganzen 14 scanner über die gesamte Universität verteilt. Das heißt, man kann quasi in seiner eigenen Nähe äh, einscannen. Und äh, wir helfen natürlich bei Itemanalysen und Item-Revisionen, wenn die Schwierigkeitsgrade einzelner Fragen nicht stimmt, wenn die Trendschärfe nicht stimmt und so weiter. Also das würde zu weit fahren. Wir können damit beliebig große Gruppen adressieren, das können wir mit einem vollelektronischen System nicht, man da, da eben schlicht und einfach die äh, Terminals braucht oder die Laptops. Wir können in allen Räumen diese Prüfungen abwickeln. Wir, es ist unabhängig von funktionierenden ein jurist ist da mal aufgefallen. Ja, so ganz unabhängig seid er aber auch nicht, weil wenn der Strom ausfällt und es kein Licht gibt, dann können Sie auch keine Klausur machen. Er hat recht. Es ist vielleicht auch seine Aufgabe, solche Situationen abzufangen. Allerdings sehen Sie, äh, das, das Verlassen auf Technik, selbst mir, also ich bin Informatiker, äh, sind hier Flops passiert. Das äh, ist unschön äh, und das ist eben das, vor, vor, dem viele Studierende, äh, vor dem viele Studierende, aber auch vor allen Dingen die Lehrenden, Angst haben. Ja, und deshalb greifen sie gerne auf das Papier zurück. Äh, sie haben Gesamt- und Einzelauswertung zu den, Prüfungen, zu den Prüflingen. Und wir unterstützen vor allen Dingen äh, auch in der Didaktik, in der Prüfungsdidaktik, die eben anders sein muss als bei einer normalen Klausur. Und äh, dazu gibt es eine ganze Menge Workshops und Anleitungen, wie man das machen kann. Übrigens der nächste ist äh, speziell am Ende des Semesters oder nach der Hauptprüfungsphase immer äh, Itemrevision oder Qualitätssicherung, Aufgabenanalyse, ist, wäre am 16.02. Wir unterstützen Ihnen aber den gesamten Workflow, das heißt, Sie stehen nie allein. Und jetzt sehe ich, und das ist eigentlich schön, dass äh, Jetzt meine Zwischenfolien doch kommen. Ich schließe nämlich diesen Bereich ab und komme als nächstes zum Bereich Medienproduktion. Medienproduktion äh, sind sehr unterschiedliche Sachen. Es sind einmal Produktionen mit unserer Lernbar, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, oder allgemein Lernprogramme, E-Learning-Content zu erstellen. Es sind aber auch aufwendigere Sachen wie Animationen oder Simulationen zu erstellen, sind Studioproduktionen mit Audio und Video und sind last not least hier noch ausgegraut, äh, e-Lectures, äh, da kommen wir gleich drauf. Ich habe es hier ausgegraut, weil ansonsten die Liste der Namen äh, zu lang wäre. Äh, das ist für die beiden anderen äh, Bereiche, Aktivitätsbereiche jetzt weggefallen, die Namensnennung. Äh, hier machen wir es gerne. Äh, Allein hier sind sechs Mitarbeiter beschäftigt, von David Weiss bis Manfred Simon. David Weiss und Alexander Wolotkin sind beides Informatiker. Insofern arbeiten die auch in der Medientechnologie mit und da ist es dann schwer zu trennen. Die anderen sind aber allein für die Medienproduktion zuständig. Und wir schauen uns jetzt mal ein Kaleidoskop an, was wir in 2015 alles so produziert haben. Ja, das sind typische Lernbarkurse. Hier wieder ein Zeichenkurs für Geografinnen und Geografen. Stimme sprechen, präsentieren, ein Lernmodul dazu vom IKH. Dann schon, ich denke, auch im neuen Design der Studienauswahlassistent der Rechtswissenschaften, also sehr schön, oder eben auch als Beispiel jetzt nur äh, gute wissenschaftliche Praxis von GREAT dabei gestellt. Äh, wir bieten das aber auch nach außen an, das ist für das Hessische Institut für Friedens- und Konfliktforschung, äh, die haben ein relativ großes EU-Projekt und äh, das hier ist die erste Atombombe, keine Angst, die explodiert nicht. Und Sie machen ein großes EU-Projekt, wo durchaus auch politisch relevante Leute auftreten und wir unterstützen Sie bei der Produktion, nicht nur der Lernbarproduktion. Sie sehen gleich ein kleines ein Beispiel auch, das Sie bei uns im Studio aufzeichnen. Und das ist alles hier draus. So sieht übrigens auch das neue Design aus. Aber nicht nur das, natürlich versuchen wir auch unsere eigenen Lehrenden direkt zu unterstützen. Eine große Frage sind immer die Rechtsfragen und da gibt es einen E-Learning-Kurs, Rechtsfragen, äh, Datenschutz, also es gibt, gibt im Ganzen vier Teile, aber Rechtsfragen im E-Learning, Datenschutz ist da ein Teil, äh, den wir ansprechen. Und äh, äh, gut, keine Regel ohne Ausnahme, enthält Videos und so weiter, finden Sie auf unserer Webseite. Sollten Sie vielleicht mal nachschauen, wenn Sie dazu Fragen haben. Ich sagte schon, es gehören aber auch Simulationen dazu. Hier etwas aus der Physik, geometrische Optik, das sieht so einfach aus. Aber wenn Sie in der Not wären, ein Objektiv berechnen zu müssen mit mehreren Ebenen, dann wären Sie vielleicht darüber äh, durchaus erfreut. Also hier können die äh, Studierenden sowohl die Linsenebenen als auch die Linsenbrechkräfte und so weiter einstellen und dann Strahlengänge verfolgen, speziell für die Physik. Ein anderes Beispiel aus der Medizin, äh, evidenzbasierte Medizin, wo die Studierenden da Schwierigkeiten haben mit bestimmten äh, ja, statistischen Maßen. Aber das, das ist ganz normal und wenn, wenn man so etwas festgestellt hat, dann kann man unter Umständen auch mit elektronischen äh, Hilfen unterstützen. Das ist ein ganz anderes Projekt und auch eine andere, ein anderes Setting. Das ist nicht mit der Lernbar, sondern ist allein, äh, wenn Sie so wollen, Internetpräsenz äh, äh, für ein Forschungsprojekt Afraso. Okay. Äh, das ist nicht von uns akquiriert, sondern das haben die Kolleginnen und Kollegen äh, akquiriert, aber wir sind daran beteiligt. Vielleicht noch für die eine oder den anderen durchaus interessant, weil vor Jahren wurden eben viele Flash-Inhalte entwickelt, Lernprogramme in Flash. Und Flash funktioniert auf vielen äh, Handys und äh, äh, Tablets eben nicht mehr, so dass wir, dies ist ein Beispiel aus der Medizin, speziell, ja, sagen wir uns darum gekümmert haben, eine Flash zur HTML5-Konvertierung aufzusetzen. Der Punkt ist der, dass mehr geändert werden muss als allein Formalien, ja, weil das sogenannte Hoover, das ist also mit dem Mauszeiger über einen Inhalt gehen und den erkunden, ja, das geht bei einem ja, Touch-Display so einfach nicht. Also unter Umständen ist sehr wenig zu tun, kann man viel automatisieren, unter Umständen ist viel Programmierarbeit dabei. Aber, wie gesagt, äh, auch das bieten wir an für, für Kolleginnen und Kollegen, die daran interessiert sind. Oder auch lernbare Erweiterungen. Hier diese komischen Zeichen äh, aus der Logik, äh, die gemacht wurden. Äh, hier auch ein spezieller Fragetyp für die Leute Und last not least auch einige Apps, äh, durchaus bunt darf es ja sein, ähm, hier sehen Sie die Defi-App, äh, das sind ähm, Studierende aus der Medizin, die eine spezielle App haben wollten, äh, das ist vom Universitätsarchiv, äh, verschiedene Beispiele, die Sie hier sehen. Und last not least, das ist eigentlich nicht unsere Arbeit, aber ist äh, die Arbeit von Studierenden, die die Campus-App äh, entwickelt haben. Die meistens funktioniert, aber nicht immer. Sie ist noch in einer Wetterphase. Gut, aber wenn Sie die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen wollen, die das machen, die sind da und werden äh, dann auch äh, einen Vortrag machen. Ich glaube, heute Nachmittag noch. Ja. Äh, und es ist total verrücktes. Aber immer wieder brauchen die Leute Anmeldeskripte. Ja, also ich habe eine Veranstaltung, muss Leute anmelden und so weiter und so weiter. Eine universelle Lösung, die alles kann, gibt es nicht. Also heißt es immer Anpassungen zu machen, dieses oder jenes. Und das machen wir in sehr vielen verschiedenen Art und Weisen und stellen das Hochschulmitgliedern, aber auch externen Leuten. Zur Verfügung. Diversity Compact ist noch etwas, würde ich gerne darauf hinweisen. Ähm, man hat festgestellt, dass es in der Universität sehr, sehr viele Beratungsstellen gibt. Man hat, diesen, äh, man hat jahrelang, also seit, der, seit, dem, äh, äh, seit dem Projekt, also mit, man hat jahrelang Entschuldigung, ein äh, Papierexemplar zur Verfügung gestellt und hat sich jetzt entschlossen, das elektronisch zu machen, weil es besser abzudaten ist. Es gibt in etwa 50 Beratungsangebote für alle Lebenssituationen und das ist also durchaus interessant. So, weitere Beispiele sehen Sie hier. Wir waren beteiligt, Herr Krebs hat es federführend gemacht, Funkkolleg Philosophie. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich den Namen richtig hatte, aber ich glaube, <lacht> war okay. Äh, auch da sind wir seit Jahren beteiligt, machen für äh, da die technische Umsetzung, und, äh, aber auch für die Bischofskonferenz Medienkompetenz, katholisch.de betreuen wir äh, für eine Klinik in Wiesbaden äh, verschiedene Sachen und auch die IG Metall. Also durchaus eine ganze Menge solcher Projekte, die letztlich dann eben dazu auch führen, dass Studium Digitale nicht mehr so ganz klein ist. Aber für die Lehre hat das extrem hohe Wirkungen. Denn alles das, was wir draußen leisten, steht ja hier auch den Lehrenden zur Verfügung. Also nicht nur unsere Kompetenz, ganz abstrakt, sondern auch viele Systeme. Schauen wir jetzt einmal in die Videoproduktion, ja, so sieht unser Studio aus. Also es ist ein kleines Studio, ein feines Studio, nicht so groß wie beim Hessischen Rundfunk, aber wir können alles das, was man zur Tagesschauproduktion auch braucht und nutzt, machen. Also typisch diese Aufzeichnung vor dem Greenscreen. Man steht gut im Licht, die junge Dame hier äh, und äh, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben aber viel mehr, also wir haben Live-Schnittmöglichkeiten, wir haben ein bisschen Deko, also so Interviewtische und dergleichen sind alles da. Und das Ergebnis ist dann äh, schlicht und einfach zum Beispiel das Folgende. Der Herr Reichenbach, Juniorprofessor in der Informatik, steht da ein bisschen steif. Also würde ich auch sagen, okay, das äh, ist noch nicht optimal gelungen. Aber er war einer der ersten und er hat ein ganzes Jahr lang verschiedene Veranstaltungen aufgezeichnet, stehen auch alle auf YouTube zur Verfügung. Wer Systemprogrammierung lernen mag, kann sich hieran orientieren. Es gab dann durchaus aber auch andere Produktionen hier von Daniela Elzner mit ihren Studierenden, also Englisch-Training. Es kann auch ein bisschen dramatischer aussehen, sowas. Das sind alles dieselben dieselben Techniken und alles bei uns wirklich äh, produziert. Und äh, ich versuche es trotzdem, jetzt das Real zu starten, äh, obwohl wir hier einiges umkopiert haben und dazu muss ich das aber wegmachen. Geht das jetzt weg? Ja. Das geht nicht weg. Da muss ich hier nochmal drücken Ist ja immer... Spannend, was so wirklich geht und was nicht geht. Das ist dieses hier. Und das ist, zeigt einen kleinen Ausschnitt der Möglichkeiten, den die Kollegen und Kollegen da unten haben. Achso, Willkommen das zurück. Mit. Das hey, ist prima. Desorientiert. orientiert? Eile. In Eile. Das heißt, ich muss den Bildschirm anders einstellen. Ach Gott. Hm. Hier. Duplizieren. Okay. So, und jetzt müsste es eigentlich weggehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Bildschirm habe, so. ja, da fang, fangen wir noch mal vorne an. Ich habe einfach gerade genug Geld dafür. Willkommen zurück. Hey. besser orientiert? Planlos? In Eile? Aber ich habe einfach gerade überhaupt kein Geld dafür. Mm, ist echt überteuert. Halt, stopp. Dafür gibt's noch eine Lösung. The slide shows Hu stocks in key nuclear states. What are you talking about? Oh, I'm sorry. I forgot to tell you, I'm a teacher. Ist das ein Vegetarier? Ah, ich glaube, der frisst Gras, oder? Und wo lebt er eigentlich? Hallo, hallo. Hey, what up, buddy? Hey, hey hello. man. Hello. How's it going, man? The third dimension is complexity. Okay, great. Well, thanks a lot for having been here with us today and for telling us about your work. So, ja, das war's. Und ich glaube, dass äh, dem Videoteam dann nochmal herzlichen Dank für den Zusammenschnitt äh, viele von Ihnen schmunzeln. Und äh, das ist gut so. Aber ich glaube, was eigentlich eigen, eigen oder was, was sehr selten ist, äh, was Sie hier an der Universität haben, dass wir diese Möglichkeit nehmen, auch den Studierenden zur Verfügung stellen. Und äh, es waren Studierende aus der Physik, unter anderem äh, vom Fachbereich 10, äh, und ich, ich glaube, es ist ein Angebot, was die Motivation für die Studierenden, so etwas zu produzieren, extrem hoch stellt und äh, einfach Spaß macht. Äh, und... Ich freue mich dann immer, wenn ich mal hin und wieder wieder Ausschnitte aus solchen Produktionen sehe. So, jetzt schaue ich nochmal an, ob ich mein Folien wieder kriege. Ja, so ist gut genug. Und ich hoffe, dass er jetzt nicht umstellt. Ja, auch gut genug. Also wie gesagt, es muss überhaupt nicht steif sein, wie hier. Es, es kann Spaß machen. Und die junge Dame kann auch ganz was anderes präsentieren. Das sind natürlich typisch die Tricks, die wir haben. So, ich sollte schon langsam zum Ende kommen, bin ein bisschen eilig. Nein, aber ich wollte noch ein paar Worte zu den E-Lectures sagen, zu den Veranstaltungen. Da haben wir einen Mitarbeiter an jedem Standort, also sowohl jemand in Bockenheim, Daniel, Werner, Riedberg oder dem Markus Kern, der hier hinten im Moment die Kamera beobachtet, der Frank Kühn im Nachbarraum nachher zur Verfügung steht. Und äh, wir brauchen natürlich dafür auch jemanden, der den Server betreut aber nicht voll, Volltime, aber das ist der Jörg Dämmer. Äh, die e lecture Produktion befindet sich im Umbruch. Das muss man einfach klar sagen. Weil äh, Investitionen, vor allen Dingen hier im Westend gemacht wurde, also das, äh, die Aufteilung, die Aufgabenaufteilung zwischen Studium Digitale und HRZ ist äh, einfach. Da wo Infrastruktureinrichtungen da sind zur automatischen Aufzeichnung, da betreut es das HRZ und wo das nicht da ist, wir sind also die Kofferträger und die Resteverwalter, äh, wir laufen überall hin und äh, zeichnen dann auf. Ähm, an der Stelle ich habe immer gesagt, die Leute sagen, okay, man soll sich nicht entschuldigen will ich mich aber doch entschuldigen, weil ich habe es nicht geschafft heute Morgen noch die aktuellen Zahlen da einzutragen äh, für 2015, aber wenn wir uns die Grafiken anschauen kann ich sagen, es bleibt in etwa für Studium Digitale auf dem Stand, den wir 2014, 15 schon hatten ja? das heißt wir zeichnen Studium Digitale allein rund 47 Veranstaltungen, nicht rund, sondern ja, jetzt auch aktuell über 40 Veranstaltungen auf, im Ganzen mit über 100 Stunden äh, und stellen die dann entsprechend zur Verfügung. Soweit der Teil. Jetzt kommen wir zu einem letzten Bereich, nämlich die Medientechnologie. Äh, in dieser Medientechnologie mit diesen Kollegen, also Daniel äh, Schiffner, David Weiß, auch äh, Sarah Voss-Nakur ist äh, im Moment noch in Elternurlaub, kommt aber im März zurück. Wir alle freuen uns riesig darauf. Patrick Sacher, Alexander Wolotkin, Thorsten Gattinger und auch Jörg Demmer gehören dazu. Das sind alles Informatikerinnen. Ja. Äh, und die können programmieren und hier geht es auch ums Programmieren und ich denke mal, äh, das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Das ist die alte Lernbar, auch in dem Laybau, äh, Layout, Lernbar Release 3 und dann kam im letzten Sommer, im Juni, dieses heraus, nämlich die Lernbar Release 4.1. So schön neu, hat äh, der David getextet, äh, und sie ist auch tatsächlich neu, nämlich sie basiert nicht mehr auf Flash und sie unterstützt auch vollständig äh, Handys und äh, Tablets und so weiter. Das heißt, die LernWAR ist ein Autorensystem zum Erzeugen und Strukturieren von Lerninhalten bei gleichzeitiger Einhaltung gestalterischer Vorgaben und Richtlinien. Die Inhalte sind flexibel konfigurierbar, Sie können trotzdem alles machen, können statischer oder dynamischer Art sein, also können auch Videos sein. Man kann SCORM rausschreiben, ich sage gleich noch was zu SCORM heute. Es ist wiederverwendbar und unter äh, Designrichtlinien machbar. Sie haben schon Beispiele dazu gesehen, aber so sieht das eben aus. Das neue Design eben auch. Und was wichtig ist, es ist, ist ein Responsive Design. Das heißt, je nachdem, auf welch, welchem Displaytyp und ob Sie das Display quer oder längs halten, äh, werden die Inhalte anders ausgegeben, also in einem anderen Layout. Und es wird dafür gesorgt, dass Sie Ihnen trotzdem alle Inhalte angeboten haben. Sie haben, äh, das sind Neuerungen für die Lernbauautoren, jetzt uneingeschränkte Seitenlänge, äh, und die Kursinhalte können Sie in verschiedener Form anzeigen, einschließlich Fragen und dergleichen mehr. Sie können verschiedene Medienwidgets einführen und haben dafür eben auch Lektionsauswertungen jetzt mit, den, mit der Version 4.2 bekommen. Und das ist eigentlich die Erfolgsgeschichte, das sind bei weitem nicht alle. Wir haben mehr als 200 Lizenzen im Feld. Und es gehören nicht nur so kleine Firmen wie Daimler dazu, die gerade wieder einen Auftrag von 50.000 Euro äh, erteilt haben. Äh, es gehören alle hessischen Hochschulen dazu, nicht nur hessische Hochschulen. Wir sind stolz darauf, dass auch europäische Hochschulen inzwischen äh, es nutzen. Äh, es gibt eine Hochschule in, in Schweden, die gerade eine Lizenz bekommen hat. Und äh, das ist ein Entwicklungszeitraum von zehn Jahren, ich glaube, ist an Universitäten fast einzigartig, dass man so etwas zur Verfügung stellen kann. Und man sieht ja auch, die anderen nutzen es. Warum nutzen es die Universitäten intensiver als die Wirtschaft? Die Universitäten bezahlen keine Lizenzgebühren. Ja, wir stellen es auch anderen Universitäten kostenlos zur Verfügung. Aber nur den Frankfurtern ersparen wir auch noch die Supportkosten. Ja, die müssen alle anderen bezahlen. Gut. Wir nutzen das natürlich auch, äh, Frau Brühl hatte schon darüber gesprochen, in Projekten, hier das Level-Projekt äh, arbeitet stark mit Video und wir erstellen die Produktionsumgebung dafür aus unseren Teilen, das heißt einmal lernbar, um Kurse, kleine Minikurse zu erstellen. Wir stellen das Portal bereit und wir stellen auch den Videoschnitt bereit. Aber nicht nur da, auch in europäischen äh, Projekten benutzen wir das. Hier muss ich ganz deutlich wieder auf Daniela Elsner verweisen, äh, die dieses Projekt mit dem unaussprechbaren Namen EUNITA äh, eingeworben hat. Das ist, äh, die Idee ist, ist einfach, man findet in Europa Tandempartner und lässt einen Native Speaker mit einem ausländischen Sprecher äh, zusammen zwei Sprachen lernen, gewissermaßen. Und das funktioniert übers Netz. Ich werde die Details nicht durchgehen, weil sonst der Ralf Müller nervös wird und mir immer so Karten zeigen, die von gelb zu orange zum rot gewandert sind. Und das ist ein sehr interessantes, spannendes Projekt, in dem wir die Technik und die Infrastruktur zur Verfügung stellen. So sieht das dann aus, so sehen die Leute das und so können sie sich hoffentlich finden. Gut. Soweit, meine letzte Folie. Nicht nervös werden. Was stellt Studium Digitale nicht nur Ihnen hier in der Goethe-Universität, sondern der Region eben zur Verfügung? Hier innerhalb der Universität natürlich die Pflege unseres E-Learning-Netzwerkes, wozu diese Veranstaltung dazu gehört. Wir beraten Sie kostenlos, wir bieten viele, viele andere Services ohne Kosten für Sie an. Wenn Sie was Spezielles haben wollen, kostet das Geld. Aber was wirklich gut ist, kostet auch Geld. Wir vertreten die Goethe-Universität nach außen, äh, in vielen Arbeitskreisen und äh, nicht nur im hessischen Netzwerk, auch zum Beispiel im äh, Scanner-Klausuren-Netzwerk bundesweit. Und wir helfen in vielen technischen Fragestellungen. Bei uns gilt schlicht und einfach das Motto, geht nicht, gibt es nicht, manchmal ist es schwer. Okay. Wir wollen Speerspitze für Innovationen in diesem Bereich sein. Wir wollen Qualitätsstandards setzen. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen zeigen, dass, welche Qualität wir anbieten können. Und wir wollen natürlich auch mitarbeiten, aktiv in, an Universitätsstandards. Strategien konkret der Digitalisierung. Wir bieten Ihnen gerne das Rundum-Sorglos-Paket an, gegen Geld, und arbeiten aber mit oder fühlen uns berufen, ein bisschen der Think Tank für die Digitalisierung der Lehre zu sein. Nicht alleine, sondern mit Ihnen als Partnern zusammen. Soweit herzlichen Dank für Ihre Geduld auch mit den verschiedenen. Äh, Unmessbarkeiten. Ich weiß, dass ich die Anfangsgruppen nicht vollständig genannt habe, wie ich es nachher machen konnte. Ich gebe dafür einen aus, aber erst nach der Feier. So, vielen Dank.